Tarek ist zweifellos the catch of the day, der Fang des Tages. Mit ihm ist das erste Dutzend voll der Liste der 55 am meisten gesuchten Iraker. Die meisten der bisher gefassten stammen allerdings von den hinteren Listenplätzen. Der ganz große Fang steht also doch aus. 5000 US-Soldaten aus dem Rheinland-Pfälzischen Baumholder sollen die amerikanischen Truppen in der Golfregion verstärken. Sie wurden am Morgen in der Smith-Kaserne verabschiedet. Insgesamt will die erste US-Panzerdivision rund 13.000 Soldaten aus Deutschland in den Irak schicken. Sie sollen für den Objektschutz eingesetzt werden und auf Patrouille gehen. Die erste Panzerdivision ist der größte Kampftruppenverband der Amerikaner außerhalb der USA.